Herzlich willkommen zum Smarter Entwickeln Podcast, heute mit einer Folge zum Thema, wie Sie den Unterschied zwischen Durchlauf und Arbeitszeit nutzen, um Ihre Entwicklung zu beschleunigen. Sie brauchen die Zuarbeit einer Kollegin. Die Arbeit kostet die Kollegin ungefähr zwei Stunden und sie sagt es Ihnen noch gerne zu. Termin in zwei Wochen. Vorher geht leider nicht. Wieso dauert eigentlich ein Arbeitspaket, was zwei Stunden Arbeit beinhaltet, jetzt auf einmal zwei Kalenderwochen? Was ist da los? Nun, diese Dame muss natürlich noch ein paar andere Aufgaben machen und hat eine ganze Warteschlange von Themen, die, zu denen sie sich vorher verpflichtet hat und die jetzt auch gemacht werden müssen, bevor sie sich dieser neuen Aufgabe widmen kann. So geht es uns täglich bei der Arbeit. Mal offen, mal verdeckt und so ist es auch in der Entwicklung. Arbeitszeit ist nicht Durchlaufzeit und wir wollen heute untersuchen, wie sich das auf die Entwicklung auswirkt. Wir kennen den Unterschied zwischen Kalendertagen und Arbeitsstunden. Uns ist klar, dass wir beide Zeitschienen ein bisschen unabhängig voneinander beeinflussen können. Manchmal lässt sich Arbeit parallelisieren. Versuchsauswertung zum Beispiel. Häufig ist es so, dass zwar ein großer Versuch gefahren wird, aber Daten für verschiedene Fragestellungen rauskommen, die teilweise durchaus unabhängig voneinander ausgewertet werden können. Das lässt sich parallelisieren, das spart man Kalenderzeit, belastet aber mehr Menschen. Andere Themen. Wie zum Beispiel die berühmte Schwangerschaft, wo neun Frauen Kind nicht in einem Monat gebären können, lassen sich nicht parallelisieren. Die müssen der Reihe nach ausgeführt werden. Ein anderes Beispiel. Mal wieder der Zahnarzt. Beim Zahnarzt ist es so, dass wir warten, während wir auf unseren Termin warten. Wir warten, während wir im Wartezimmer sitzen. Und dann werden wir in den Behandlungsraum gebeten, werden schon mal, kriegen unser Lätzchen umgehängt und warten nochmal, bis der Zahnarzt kommt. Dann wird man behandelt. Dann kann man wieder raus. Wir haben gewartet. Auf den Termin, darauf, dass wir in den Behandlungsraum durften und darauf, dass der Zahnarzt kam. Wer hat nicht gewartet? Der Zahnarzt. Der Zahnarzt geht von einem vorbereiteten Patienten zum nächsten vorbereiteten Patienten im zweiten Behandlungszimmer. Und von da zum dritten vorbereiteten Patienten im dritten Handlung im Behandlungszimmer. Warum? Weil dem Zahnarzt wichtig ist, dass die einzige Ressource, die bei ihm Geld verdient, nämlich er selber, perfekt ausgelastet ist und bloß nicht wartet. Dafür warten dann halt die Patienten. Alle. Ähnliches Szenario passiert bei der Einreise in die USA. Wir kennen das. Der Flieger kommt an und alle Leute stürmen nach draußen und rennen den langen Flur lang, um ja die ersten in der Warteschlange vor der Immigration zu sein. Warum? Na, weil bei der Immigration Mitarbeiter bezahlt werden müssen. Diese Kosten sehen die lieben Amerikaner. Und so werden eine gewisse Zahl von Immigration Officern da parallel arbeiten. Das heißt aber, dass andere erstmal warten müssen. So kann es durchaus sein, dass sie sechs Stunden über den Atlantik geflogen sind und dann nochmal eine Stunde in der Migration warten. Hätte sich das Flugzeug auch nicht so beeilen müssen. Auch hier wieder. Die Ressource Immigration Officer soll möglichst nicht rumsitzen. Deswegen warten andere, die Einreisenden. In der Entwicklung geht uns das genauso. Wer darf denn in der Entwicklung nicht warten? Wer muss denn da gut ausgelastet sein? Wo tolerieren wir das denn dass nicht, dass die Mitarbeiter da sitzen und Däumchen drehen? Natürlich bei unseren Konstrukteuren, Ingenieuren, Versuchskräften und Prüfständen. Alles, was schön und teuer ist, muss immer gut ausgelastet sein. Auf jeden Fall müssen die Ingenieure arbeiten. Aber wie bei den Beispielen oben ist es immer ein Trade-off. Wenn meine Ingenieure immer gut ausgelastet sind, dann liegt das daran, dass sie immer etwas zu tun haben, wenn sie mit einem Arbeitspaket fertig sind. Das heißt, da wartet ein neues Arbeitspaket. Das heißt, wenn die Ingenieure nie auf Arbeit warten müssen, dann müssen halt die Arbeitspakete warten. Nur wenn Arbeitspakete warten, heißt das, dass aus zwei Arbeitsstunden schnell mal zwei Wochen Kalenderzeit werden. Wenn die Arbeitspakete warten, verzögert das unsere Projekte. Arbeitszeit ist ja nicht Durchlaufzeit, sondern Durchlaufzeit ist... Arbeitszeit plus die Wartezeit, die ein Arbeitspaket darauf gewartet hat, dass sich jemand um sie kümmert. Dazu kommen manchmal noch Verzögerungen durch Unterbrechung und äh, paralleles Arbeiten, aber davon will ich an dieser Stelle gar nicht reden. Wir bleiben aber beim einfachen Fall. Warum machen wir das? Na, damit wir eine gute Ressourcenauslastung kriegen. Damit wir unsere teuren Ingenieure maximal nutzen. Und was erreichen wir damit? Langsame Projekte. Bevor wir da einsteigen, vielleicht nochmal ein anderes Beispiel, damit Sie sehen, dass es auch durchaus anders geht. Wo geht es denn besser? Ein Beispiel, was wir alle kennen aus der Firma auch, ist die Kantine. Schauen wir doch mal in diese Kantine. In der Kantine wird alles dem Tempo untergeordnet. Die Nachtische werden den Vormittag über vorbereitet oder am Tag vorher und stehen dann in der Kühle und stehen fertig bereit. Man muss ihnen nur noch greifen. Ganz selten mal ist der Kantinenchef am Ende der Kassen und verteilt eine, eine Eiskugel als Goodie. Warum? Weil das langsam ist. Das macht eine extra Schlange. Das will man nicht. Auch der Salat. Fix und fertig vorbereitet an der Salatbar. Und an der Salatbar kann man noch was anderes erleben, nämlich Selbstbedienung. Warum ist Selbstbedienung spannend? Naja, weil sie, weil sie gut skaliert. Wenn jeder sich selber bedient, haben wir automatisch ein 1 zu 1:1 Betreuungsverhältnis. Das heißt, ein Kunde bedient sich selber. Das heißt, er muss nicht warten. Was man auch beobachten kann, ist, dass alle Mitarbeiter in der Kantine in der Bedienung tätig sind. Dass, während die Essensausgabe stattfindet, kaum noch gekocht wird. Meistens sogar gar nicht. Warum? Weil man mit mehr Mitarbeitern schneller bedienen kann. Hier wird mit flexiblen Ressourcen, mit Mitarbeitern, die kochen können, Gemüse schneiden können und bedienen können, dafür gesorgt, dass... In dem engen Zeitfenster, wo alle essen wollen, tatsächlich die maximale Bedienungszahl da ist. Wir haben hier also eine Parallelisierung von nacheinander angeordneten Prozessen und schaffen es dadurch, ganze Belegschaften innerhalb von einer halben Stunde, ganzen Stunde, 90 Minuten durch so eine Kantine durchzuschleusen. Wenn man die Warteschlangen bewusst gestaltet, geht es also auch schnell. Zurück zu unserer Entwicklung. Was verlangsamt uns denn in der Entwicklung? Na, zum Beispiel ein Einkauf, der nur fertige Zeichnungen haben will, weil er nur mit einer fertigen Zeichnung auf den Lieferanten zugehen möchte, weil eine unfertige Zeichnung hieße, der Lieferant macht ein Preisangebot, es wird schon mal ein bisschen vorverhandelt. Und wenn dann die Zeichnung fertiggestellt wird, dann nimmt der Lieferant das zum Anlass, um den Preis nochmal nachzuhandeln. Natürlich nur nach oben. Also hätte der Einkauf gerne fertige Zeichnungen. Das heißt am Ende eines Arbeitspakets. Wir haben das auch schon mal, dass die, dass die Konstruktion Arbeitspakete unglücklich staffelt. Weil aus Konstruktionssicht eine Reihenfolge der Teilegestaltung Sinn macht, aus Beschaffungssicht mit unterschiedlich langen Laufzeiten eine andere. Auch hier passen Themen manchmal nicht zusammen. Im Projektmanagement wird versucht, das zu lösen. Man plant, man reserviert Ressourcen. Aber mal ganz ehrlich, haben Sie das schon richtig gut funktionieren gesehen? Häufig wird versucht, die Beeinflussung von Projekten untereinander dadurch zu verhindern, dass man die Projekte voneinander entkoppelt. Ja, Dieser Mitarbeiter ist Vollzeit in Projekt A und der andere Mitarbeiter ist Vollzeit in Projekt B. Das macht es fürs Management einfacher. Aber was ist eigentlich unser Ziel? Unser Ziel ist es doch, Produkte ja, wie am Fließband neu zu entwickeln, sodass sich die Konkurrenz die Haare rauft, wenn wir schon wieder fünf Schritte im Voraus sind. Oder dass wir der Konkurrenz in die Suppe spucken, wenn sie eine tolle neue Idee auf den Markt bringen, dass wir möglichst schnell nachziehen können, sodass wir den First-Mover-Advantage, den die Konkurrenz da kurzzeitig haben, mag möglichst kurz halten. Kurzum, Entwicklung soll Geld verdienen und ein Wettbewerbsvorteil sein und dafür muss sie schnell sein. Das heißt, wir müssen uns ein bisschen davon lösen, dass wir sagen, die Ingenieure und Konstrukteure und Prüfstände sind teure Ressourcen, die auf jeden Fall ausgelastet sein müssen, weil diese hohe Auslastung zu Wartezeiten führt, die unsere Projekte verlangsamen. Und Geld werden wir nur verdienen, wenn wir die Projekte schnell durchziehen. Aber woher kommt das? Was erzeugt dieses Verhalten? Die Menschen sind doch nicht dumm. Nun, meiner Meinung nach liegt das daran, dass wir zwei Arten von Kosten haben. Sichtbare und unsichtbare Kosten. Und die sichtbaren Kosten werden gemanagt. Die Mitarbeiter, Prüfstandszeit, die Einkaufspreise. Und die unsichtbaren Kosten, Cost of Delay, ja, was bedeutet es denn mal einen Tag, eine Wochen, einen Monat, ein Jahr später auf dem Markt zu sein? Diese Kosten sind unsichtbar und werden deswegen in der Abwägung selten mit erwähnt. Letztlich, what gets measured, gets done. Projektmanager versuchen hier die Kontrolle zu behalten. Wenn sie ein Budget haben, probieren sie die Kosten zu kontrollieren. Wenn sie einen Termin haben, probieren sie diesen Termin zu halten. Sie wollen auch die Kontrolle über diesen Termin haben. Das heißt, sie drängen dann auf eine feste Zuordnung von Ressourcen. Ein schreckliches Wort für Menschen. Also eine ein feste Zuordnung von Mitarbeitern zu ihrem Projekt. Damit sie über diesen Menschen verfügen können. Damit sie über ihr Projekt die Macht behalten. Und zwischen verschiedenen Projekten und verschiedenen Projektmanagern haben wir so ein Stück weit freies Spiel der Kräfte. Ja, gemeinsame Ressourcen. Wer lauter schreit, setzt sich durch. Wer die besseren Argumente hat, setzt sich durch. Wer mehr politischen Rückenwind hat, setzt sich durch. Und wir haben auch hier wieder ein unbewusstes Warteschlangen-Design. Weil wenn wir die Mitarbeiter fest den Projekten zuordnen und jeder Mitarbeiter in dem Projekt dann seine eigene Warteschlange für Arbeitspakete in dem Projekt hat, dann haben wir wieder ein Design gestaltet, wo jeder Mitarbeiter seine eigene Warteschlange hat. In letzte Episode haben wir schon darüber gesprochen, dass das für Arbeitspakete, die sehr unterschiedlich im Umfang sein können und, und auch mal sehr unberechenbar sind. Ja, Wir reden hier von Entwicklung, Neues schaffen, Neuland betreten. Also für Arbeitspakete, die sehr sehr unberechenbar sind in ihrer Dauer, eigentlich das falsche Warteschlangendesign sind. Wir bauen Silos auf, nicht nur Abteilungssilos, sondern auch Projektsilos. Und wir kommen an den Punkt, dass wir hier eine Suboptimierung fahren. Wir optimieren das Projekt, aber wir optimieren nicht die Wirtschaftlichkeit der gesamten Firma. Was kann man da machen? Nun, der erste Schritt ist, die Projektmanager von ihren individuellen Zielen, Budget, Termin individuell einzuhalten, zu befreien. Kleines Beispiel. Zwei Frauen streiten sich um eine Orange. Beide wollen die Orange haben, es gibt aber nur noch diese eine Orange. Was macht man? Was ist, wie, wie kann man den beiden helfen? Ja, die wollen beide die ganze Orange. Sie sagen, es macht keinen Sinn, nur eine halbe Orange zu haben. Das funktioniert nicht. Die eine sagt, mit einer halben Orange, da lohnt sich das Auspressen nicht. Dann denn, denn ist das Glas ja noch nicht mal im Ansatz voll. denn Das lohnt nicht. Und die andere sagt, nee. Eine halbe Orange, da kriege ich nicht genug Orangenschale runter. Dann schmeckt der Kuchen nicht richtig. Das brauche ich nicht. Ich brauche die ganze Orange. Und beide brauchen die ganze Orange. Wenn sie vernünftig miteinander reden, stellen sie fest, dass die eine den Saft, die andere die Schale will und dass beide Wünsche gut erfüllbar sind. Aber sie haben sich halt darauf versteift, dass beide die ganze Orange wollen. Und das machen wir mit Projektmanagern. Wir vergessen völlig, dass wir die Projekte machen, um die wirtschaftliche Situation der Firma zu verbessern, um unsere Position am Markt zu verbessern. Und wir brechen die Ziele runter und irgendwann werden aus diesen Zielen Ziele, die im Konflikt stehen. Halte deine Termine ein, halte deine Kosten ein, zulasten anderer Projekte, wenn du musst. Das kann nicht schlau sein. Meine persönliche Meinung? Konkurrenz ist im Spiel nach außen viel besser aufgehoben als innerhalb einer Unternehmung. Das heißt, einer der Wege hier raus ist eine gemeinsame Zielfunktion, Transparenz, Abstimmung. Ja, lasst uns doch überreden, was wir von der Orange brauchen. Wie machen wir das? Indem wir die unsichtbaren Kosten managen. Ja, Kalenderzeit, Verspätung auf dem Markt kostet uns Geld. Denn erstmal keine harten Kosten im Sinne einer Kostenrechnung, aber das sind Opportunitätskosten, die über das Wohl und Wehe einer Unternehmung entscheiden. Gehen wir doch mal ein Beispiel durch. Cost of Delay, die Verzögerungskosten. Mittelständischer Betrieb, 75 Millionen Umsatz im Jahr, baut 50 Maschinen pro Jahr. 50 Mal geht eine Maschine an den Kunden raus. Jede Woche eine. Und jede von diesen, Wochen, jede von diesen Maschinen hat einen Rohertrag von 500.000 Euro. Das heißt, wenn wir mit einer Neuentwicklung dieser Art eine Woche später am Markt sind, und uns dieser eine Verkauf ausfällt, dann fehlen uns 500.000 Rohertrag. Das ist ein Cost of Delay von 100.000 Euro pro Tag. Das ist richtig Geld. Zeit ist Geld, und zwar wortwörtlich. Und nicht nur Arbeitszeit. Ja, die, die Ingenieurstunde kostet Geld, sondern auch Kalenderzeit. Jeder Tag Verzögerung kostet richtig Geld. Machen Sie mal die Rechnung bei sich. Sie werden erstaunt. Also, was machen wir? Sichtbar machen, Cost of Delay berechnen, bekannt machen, reden wir darüber, was es heißt, dass ein Projekt in Verzug kommt. Reden wir darüber, was wir weniger einnehmen, dadurch, dass wir ein Projekt um einen Tag, eine Woche, einen Monat, ein Quartal verzögern. Diese Projektverzüge kosten richtig Geld. Rechnen Sie das in Geld um, was Sie an Terminverzug haben, bei jeder Projektsitzung, bei jedem Verzug. Schauen Sie auf den kritischen Pfad. Drücken Sie das in Geld aus, rechnen Sie es ineinander um. Weil ganz ehrlich, wenn Sie mit den Projekten langsam sind und den First-Mover-Advantage aufgeben, also aufgeben, als Erster mit etwas am Markt zu sein, die margenstarke Phase am Anfang im Produktlebenszyklus zu verpassen, das haut richtig in die Wirtschaftlichkeit. Verkürzen Sie die Projektlaufzeiten, nicht nur indem Sie managen, wie das Projekt läuft, sondern auch indem Sie gucken, muss das Entwicklungsprojekt wirklich so groß sein oder könnten das nicht kleinere sein? Arbeiten Sie überlappend. Verlassen Sie sich auf Tools und Vorlagen, die Sie außerhalb des kritischen Pfads vorbereiten und dann auf dem kritischen Pfad nutzen. Stellen Sie genügend Ressourcen bereit. Tauschen Sie Zeit gegen Geld. Ja, Manchmal kann es sich lohnen, einfach ein bisschen schneller zu sein und dafür mehr Geld auszugeben grundsätzlich lässt sich aus der wartezeit viel einfacher die luft herauslassen aus der arbeitszeit sehen sie zu dass ihre arbeitspakete nicht warten dass wirklich ein projekt mit einem sauberen handoff dafür sorgt dass an den arbeitspaketen durchgehend gearbeitet wird was will ich hier erreichen ich will erreichen dass wir ein anderes mindset uns zulegen dass wir die unsichtbaren kosten sehen dass wir sie aktiv sichtbar machen damit wir sie auch aktiv diskutieren können, damit sie im Gespräch bleiben und damit wir nicht die unsichtbaren Kosten zulasten der sichtbaren Kosten depriorisieren. Fangen Sie klein an. Rechnen Sie einfach mal einen Cost of Delay aus bei Ihnen. Kleine Schritte sind hier kein Verrat am Ziel. Und noch ein kleiner Einwurf. Im Projektmanagement werden häufig Termine gemanagt. Termine sind aber ein nacheilender Indikator, das heißt, wir merken, dass wir einen Termin gerissen haben, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Wir haben schon einen Einfluss auf die Zeitschiene gehabt. Wir haben schon eine Verzögerung erzeugt. Mit gerissenen Terminen kann man zwar feststellen, dass man ein Problem hat, aber man kann es nicht mehr managen. Der Schaden ist da. Warteschlangen und ein bewusstes Prozessdesign sind Frühindikatoren. Wenn wir sehen, dass ein Mitarbeiter viele Themen auf dem Tisch hat, und dafür müssen wir sie sichtbar machen, um zu sehen, können wir frühzeitig darauf reagieren. Und können wir frühzeitig dafür sorgen, dass er Hilfe hat, dass er Unterstützung hat, dass wir sortieren, was wirklich wichtig ist. Dabei können uns Tools wie Kanban-Boards und Durchlaufzeitdiagramme, die ich schon angesprochen habe, helfen. Was uns auch helfen können, sind Baukastensysteme. Also wenn wir vorher investieren, wenn wir uns Tools aufbauen, Vorlagen aufbauen, Musterlösungen vorbauen. Aber zuallererst Mindset, zuallererst müssen wir verstehen, dass Kalenderzeit Geld kostet und zwar erheblich und dass wir das in unsere Management-Bemühungen einbauen müssen. Sie müssen sich klar werden, dass das System die Langsamkeit verursacht und dass es Aufgabe des Management ist, das System so zu gestalten, dass es das nicht mehr tut. Die Mitarbeiter haben hier kaum eine Möglichkeit, Einfluss drauf zu nehmen. Die können schneller arbeiten und die Arbeitszeit verkürzen. Aber die großen Beiträge zur Durchlaufzeit, vor allen Dingen die Wartezeit. Das ist systembedingt und da muss das Management dran. Das ist auch eine Chance für Sie als Unternehmer, Manager, Entwicklungsleiter, Führungskraft, den Mitarbeitern ein System bereitzustellen, in dem sie dann richtig gute, schnelle Arbeit leisten können. Und deswegen spreche ich darüber, weil das einer der großen Hebel ist, die wir haben. Nächste Woche gibt es eine Episode zu Personal kanban